Kapitel 6. Das Volk Die beiden Reisenden kommen am größten Gebäude des Dorfes an. Sie passieren einen Hof mit einem Springbrunnen, in dem kein Wasser mehr fließt, und einige Leichen, die verstreut auf dem Platz liegen. Unter seinem Gewand zückt der Fahrer eine Axt hervor, die er fest in seiner Hand hält. Mit der anderen entnimmt er eine erloschene Fackel von einem Leichnam. Gezielt angelt er eine Öllampe von der Wand des Rathauses und entzündet daran die Flamme. Ihr wollt doch nicht wirklich durch diesen Eingang gehen, fragt der Fahrer lachend, als die Marinette zur Tür greifen möchte. Ihr werdet dem Schlechter direkt in die Arme laufen. Mir soll es recht sein, vorher hingegen möchte ich euch noch etwas zeigen, es könnte euch interessieren. Gemächlich spaziert er zur Seite, und um das Gebäude herum, die Marinette folgt ihm auf Abstand. Zusammen gingen die beiden Nachtwandler durch die von Termiten zerfressene Luke zum Keller des pompösen Rathauses. Der alte Jäger trägt eine Fackel mit sich, die ihn nur leicht den Weg zur Schau stellt, jedoch kaum Sicht gewährt. Die einzige Musik in der Umgebung kommt von dem erschöpften Stöhnen hinter der Holztür vor ihnen. Weder Furcht noch Grausamkeit können sie vorbereiten. Die Marinette ist abgestumpft und sieht im grimmigen Blick ihres Begleiters, dass er schon eine Menge gesehen hat. Seine Axt, fest im Griff, Sie die Tür auf und stürmt hinein, das Mädchen hinter ihm herlaufend, und die beiden sehen sich im Raum um. Gefängniszellen, alle in gleichmäßiger Größe, der Boden übersät mit Matsch und Fäkalien und das kraftlose Stöhnen laut im Raum hallend. Nur langsam wagt sie es, sich umzusehen, doch kann sie nicht fassen, woher das Stöhnen rührt. In jeder Zelle die kaum Platz für ein Bett bietet, befinden sich mindestens fünf fettleibige, nackte Menschen, die sich kaum bewegen können und dessen Beine unter dem Gewicht verkrüppelt und gebrochen sind. Die hängenden Gesichter öffnen ihre Münder wie Fische. Sogar dem Jäger bleibt das Kichern verwehrt. Sogar das selbstgefällige Grinsen entschwindet seinem Gesicht. Von diesem Ort hörte ich, doch bin ich erstmals hier. Interessant, wie sie sich regeln. Die Festmäler des Volkes lässert er eitel und beobachtet sämtliche Männer und Frauen wie Kinder, die mit ihren Hunderten von Kilos auf der Stelle festgewachsen sind in ihren eigenen Resten. Gequält halten die Gefangenen ihre Arme auf die Besucher, versuchen lauter zu sein, doch versagt die Stimme schnell. Eines der Lebewesen, unklar ob männlich oder weiblich, hält einen eisernen Blick auf den Jäger. Beinahe boshaft. Hallo, könnt ihr mich verstehen? fragt die Marinette skeptisch nach, doch erhält sie vorerst keine Antwort. Die Jäger schnaubt. Natürlich nicht. Sie verbringen ihr gesamtes Leben hier. Ich habe von ihnen gelesen. Der Schlechter hat bereits einiges über sein Prozedere mit ihnen berichtet. Ich weiß nicht mehr, wer seine Kunden verschriftlicht hat. Doch seid gewiss, ihr könnt euch die Grausamkeiten hier nicht vorstellen. Sie werden gezüchtet und am Ende auf dem Teller zu landen. Dies muss man sich mal vor Augen halten. Euch schockiert es jetzt vielleicht. Vermutlich würde jeder Mensch bei Verstand sich hier an Ort und Stelle übergeben. Dabei haben wir uns Jahrzehnte nur von Masttieren ernährt. Hätten sich die Verhältnisse nicht verändert, würden wir dies immer noch tun. Wo ist dies anders? Der Beobachter grummelt, klappt seine dreifache Kinnlade nach unten, um einen einheitlichen Ton von sich zu geben. Kaum ein Stöhnen oder Ächzen, nicht mal ein richtiger Laut. Trübselig nähert sich die Marinette der Zelle und öffnet die Tür. Sie ist nicht einmal abgeschlossen, denn niemand besitzt die Fähigkeit zu laufen. Auf einmal schafft es das Wesen zu reden und wiederholt immer und immer wieder dasselbe. Ich bin eine Schlachtsau, ich bin eine Schlachtsau. Sie sind kaum anders als das Volk, nur dass sie nicht reden können und gefressen werden, anstatt selbst zu essen, so wie es uns die gute Natur gelehrt hat. Einfach widerwärtig. Flucht der Begleiter, der Marionette, und schlägt einmal mit seiner Axt zu, schlitzt die Brust des gequälten Masttieres auf. Gegenseitig starren sie sich an, der Mörder und der Erlöste. Und obwohl er keiner richtigen Sprache mächtig war, sieht das Holzgerüst eine Bewunderung in seinen Augen. Dankbarkeit. Mit befreiendem, ächzendem Laut steigt das Geschöpf aus dem Leben. Daraufhin ertönt hingegen ein befremdliches Zirpen, gefolgt von Nagen. Der Körper des gemästeten Menschen platzt auf und aus ihm kriecht in rasanter Geschwindigkeit ein Insekt in der Größe eines Hundes. Spinnenartig. Schwarz-gelb gestreift mit kleinen Flügeln auf dem Rücken. Die Hauer sind schief, die Beine fett und kurz. Unauffälliges Kopfschütteln. Es braucht einen Augenblick, zu lange, um sich zu ordnen und das Insekt zu erkennen. Schon öffnet es seinen Schlund und ein egelartiger Arm packt den Fahrer direkt am Bauch. Erschrocken fährt er mit seiner Axt herum, um diesen abzutrennen. Dann hingegen krümmt sich sein gesamter Körper zusammen und ein tiefes Schluckgeräusch ist zu hören gefolgt von einer Menge schwarzem Blut und Maden, die an der Bissstelle heraustreten. Das Insekt lässt Tom Jäger ab. Der brüllend am Griff seiner Axt zieht, so dass diese nun mit einem Klickgeräusch die doppelte Länge umfasst. Kaum ausgeklappt, tretet er einmal nach vorne und schwingt diese mit aller Wucht über seinem Kopf, zertrennt das übergroße Insekt sauber durch den ganzen Körper. Es regt sich zwei Sekunden und kommt zum Stillstand. Der Fahrer hingegen, fällt nach hinten und lässt seine Axt fallen. Hastig hockt sich die Marionette direkt neben ihn und flüstert. Nein. Sie überrascht es selbst, dass sie so schockiert darüber ist, dass eine Person stirbt, die sie vorerst verabscheut hat. Ruhig und mit dem übertrauten Kichern zischt er seine letzten Worte. Wo kommen die gefallenen Jäger hin, die Abtrünnigen? Es gibt keine Kirche, die den Wahnsinn heilen kann. Sie deutet ein Kopfschütteln an. Doch plötzlich packt der halbtote Mann sie direkt am Hals und beginnt mit dem Lachen, welches er die ganze Zeit über zu unterdrücken schien. Wahnsinnig? Wer wird denn hier wahnsinnig, meint ihr? Wir sind ein freies Volk, brauchen keine Heilenden. Lasst uns in Frieden. Entsetzt reißt sie sich los und betrachtet den zuckenden Fahrer am Boden. Speerspitzen ragen aus seinen Wangen hervor. Nennt mir euren Namen, befiehlt sie ihm zuerst. Wie heißt ihr? Stille erfüllt kurzzeitig ihre Ohren und fassungslos erkennt sie, dass der Jäger verstorben ist. Könnte er noch sprechen so, vermutet sie, dass er nun kundgeben würde, wie sehr er es bedauert, dass er sie nicht sterben sehen kann. Stampfen poltert etwas herunter, die Marinette hält inne und versteckt sie sofort in einer Zelle. Direkt zwischen den Speck der vermeintlichen Lebewesen, nur schwer kann sie etwas erkennen, in Richtung des Lärms, doch beleuchten Öllaternen die Treppe nach oben, wo ein vertrautes Wesen die knarrenden Stufen hinabsteigt. Schwarze Pestbollen, zugeschweißter Mundraum, triefende Augenbinde, gewetztes Beil in der Hand. Das Monstrum lässt die Marinette erstarren. Es hält direkt vor dem Leichnam ihres Begleiters, mustert ihn, ohne etwas zu sehen. Abfällig hackt er schlechter das Beil in sein eigenes Bein, um sich aus dem Arm ein Messer zu ziehen. Es tritt kaum noch Blut aus den unzähligen offenen Wunden, so dass er unbeeindruckt den Jäger beim Kragen packt und hochhält. Nickend dreht er ihn einige Male um die Achse, um schließlich mit dem Messer direkt in das Schlüsselbein zu stechen. »Frischfleisch«, angewidert und trauernd wendet die Marinette ihren Blick beiseite, kann nur hören und vermuten, welche Untaten der Schlechte am Leichnam verübt. Er schlitzt ihn in der Mitte auf, entnimmt ihm sämtliche Eingeweide. »Beilagen«, grummelt der entehrte Metzger und lässt die Überreste auf den Boden fallen, um schließlich wieder die Treppe hinaufzusteigen. Die Püppe hört nur, wie er es etwas hinter sich herschleift, traut sich nicht hinzusehen. So wenig, wie es wahrhaben möchte, Weiß sie, dass sie der Monstrosität folgen muss, und ebenso, dass sie dort, wo es hingeht, das versammelte Volk antreffen wird. Dass sich dieses hingegen von der Kreatur in dieser Mast unterscheidet, möchte sie nicht glauben. Ihr wird unwohl bei dem Gedanken, dass sich dem kaltblütigen Schlechter erneut nähern muss, wo sie es doch erfolgreich schaffte, sich von eben diesen zu entfernen. Entschlossen nimmt sie sich die Jägeraxt ihres Begleiters schaut betrübt auf die Waffe in ihrer Hand, in der Hoffnung, sie nicht benutzen zu müssen. Sie schreitet durch den Flur des Rathauses und hört nur ein feierndes Gelächter sowie heftige Kau- und Schmatzgeräusche. Heftige Schläge hallen durch das Rathaus, doch kommt es der Marionette so vor, als würde sie aus einer Stelle in ihrer Brust kommen, wo sich eigentlich das menschliche Herz befinden sollte. Habt ihr das gehört? ruft eine Frau in euphorischer Ekstase, einstimmig lachen die anderen Stimmen mit. Ein Mann ergreift schließlich die Gelegenheit. Sie ist hier! Komm raus, Püppchen, und lass uns das Wiedersehen feiern. Jede düstere Vorahnung zieht die Marinette wieder zurück. Jeder Instinkt möchte ihr verraten, dass sie keinesfalls weitergehen darf. Und Hass. Diese männliche Stimme, sie ist ihr nur allzu gut bekannt. Der Kontrollwahn strömt aus ihr hervor. Die unerfüllte Begierde von Dutzenden Jahren. Komm schon, brüllt ein weiterer Besessener. Wir warten auf dich schon sehr lange, stimmt noch jemand zu. Habt ihr auch ein neues Kleid an, welches man euch entnehmen kann? Wut in Brand prescht sie nach vorne, direkt in den prachtvollen Speisesaal des Rathauses, wo sie alle versammelt waren. Ein kreisförmiger Tisch, der in der Mitte aufgestellt ist, mit zahlreichen menschlichen Delikatessen gedeckt, stellt das Zentrum dar. Drumherum sitzen 30, 40 Fleischhaufen, anders sind sie nicht zu bezeichnen, die gefräßig das Besteck auf den Boden schleudern und die Portionen auf den Tabletts vor ihnen sich hineinstopfen. Sie sind kaum anders als ihre eigene Nahrung. Der Jäger hat Recht behalten, allesamt sind sie eingekleidet in prunkvolle Wämser in verschiedenen Farben, doch völlig verdreckt von dem Blut ihres rohen Essens. Sie nehmen immer zu. Man kann an der Kleidung des Öfteren erkennen, wie ein weiteres Stück Stoff angenäht worden ist, mit vertrocknetem Blut an manchen Stellen, so dass man merkt, dass es nur das alte Kleidungsstück war, welches erweitert wurde. Auch an der Haut, an Armen und Gesicht sind Drähte zu erkennen, so dass das Volk mehr essen kann, wenn es ihm bliebt. Obwohl es keine Überraschung für sie ist, wird sie dennoch vom Anblick dessen ergriffen, was aus den Menschen dieses Dorfes geworden ist. Knurrend wetzt der schlechter sein monströses Beil, wird daraufhin jedoch von einer glatzköpfigen Frau ermahnt. Kleiner, zurück, dieser Besuch ist für uns gedacht. Eine Hand packt die Puppe am Arm, zerrt sie zu sich, woraufhin ein sabberndes Ungetüm nur lechts. Kommt unter den Tisch, verwöhnt uns doch ein bisschen, legt Hand an um den Willen der Vergangenheit. Zornig fährt die Marinette herum, spürt erneut dieses Kitzeln an den morschigen Beinen hört die Sätze, in denselben Ausdrucksweisen wie damals auch. Das Grinsen, die Zunge über ihren Lippen. Sie holt mit der Axt aus, hackt direkt auf das Handgelenk, welches Zucken zu Boden fällt. Der Mann beginnt entsetzt zu schreien und zu fluchen, während das Mädchen ebenfalls hysterisch zusammensingt. Hört auf, flüstert sie wimmernd. Lass mich in Ruhe, bitte. Strömend fließt immer mehr Blut aus der Wunde. Entsetzt brüllt der Mann. Dieses elende Weib hat mir die Hand abgehackt. Einer Dame musst du mit Anstand entgegentreten. Würdevoll vor einem sinnlichen Akt. Hechelt ein anderer in aller Ruhe, betrachtet sich die Kurven der Marinette hingegen mit zuckenden Lippen. Bitte um Vergebung, my lady. An euer Gesicht vermag ich mich nicht zu erinnern das Mädchen, deren Bein immer noch vor Blut bestritzt wird. Vor ihr blitzen hingegen keine Bilder der Vergangenheit auf, als er redet. Eitel, lachend, stimmt der übergewichtige Mann zu, der einen gewissen Grad an Empathie zur Schau gibt. Dies möchte daran liegen, dass ich nicht in die Gräueltaten meiner Mitmenschen hier involviert war. Das Gesicht des Mannes regt sich kaum. Es hängt nur schlaff herab, nicht mal in der Lage, den Mund zu schließen. Seine schwarzen, verkümmerten Zähne ragen heraus. Die Augen sind hinter den Lidern nicht zu erkennen. Mit lautem Klacken klappt die Marinette die Axt aus und hält sie an den Nacken der Person, die mittlerweile bleich vom Blutverlust geworden ist. In jedem Fall wird dies hier... Unsere letzte Mahlzeit werden, weist der Fremde das rachsüchtige Mädchen hin. Vermutlich wird es euch nicht abhalten und dies ist verständlich. Seit mir die anderen Anwesenden hier von euren Erfahrungen berichtet haben, wusste ich stets, dass ihr eure Vergeltung verdient habt. Fragwürdig mustert die Marinette ihn, lässt die Axt noch unbewegt. Weshalb sagt ihr mir das? Welch banale Frage, teures Mädchen. Doch seht uns an, seht euch dieses Dorf an. Sieht es so aus, als wäre es hier lebenswert? Fragt sie mit ernster, aufgelegter Stimme wodurch sie die Waffe absenkt und demütig von der Person ablässt. Ihr könnt gehen. Dies wird das Ende sein für das Volk. Der Baron ist verstorben. Ein Wesen wurde aus dem Käfig gelassen und es ist bereits hier angekommen. Verschwindet von diesem Ort. Versucht es zumindest. Ich bitte euch. Skeptisch schüttelt sie ihren Kopf und möchte gerade wieder ausholen, als sie ein Rascheln vernimmt aus der Richtung der Eingangstür. Vor ihren Augen stößt ein Wesen hervor, so sodass die Marionette erschrocken niedersinkt, ein Grauen durchfährt sie, nicht jedoch vor Furcht oder vor Angst, sie hört nur eine verzerrte Stimme, ein weibliches Summen, in Tönen die Schmerzen hervorrufen, auf groteske Weise hört es sich hingegen wie Gesang an. Schluchzend wagt sie einen Schritt zurück, während sie sich der Monstrosität ansieht. Sie kann es nicht mal mehr als eine Bestie bezeichnen. Von einem entrückenden fettleibigen Kopf gequält, steht dieses Wesen immer noch aufrecht. Es scheint nur das Gehirn zu sein, welches über die gesamte Schulter wabert. Augen unterschiedlichster Größe spicken die Haut. Dessen, die traurige Laute der Melodie, wollen ihn noch nicht aufhören. Knapp unter diesem Kopf, wo sich eigentlich der Hals befinden sollte, erkennt sie viele einzelne Münder mit kleinen spitzen Zähnen, die das Wesen jedoch geschlossen hält. Die Gehirnfasern schlängeln sich am Rücken. Am meisten ist es hingegen dieses Gewand, welches es um sich trägt. Es erinnert die Marinette an ihre eigene Kleidung, die jedoch in einer Blutlache gewaschen wurde. Einen Augenblick vergisst sie die Welt um sich herum und lauscht nur der schrillen Melodie. Und als sie darüber nachzudenken beginnt, wie viel Leid in dieser Haut stecken muss, hört sie Harmonie ruhiger, hoher und melancholischer Gesang in langsamem Rhythmus, die Melodie einer ewigen, mondhellen Nacht. Dieses Geschöpf ist kein Monstrum, es steht im Albtraum, wobei es sich nach dem Traum des Jägers sehnt, die ganze Zeit gezwungen an die Realität zu denken, an die Bestien, die es widerwillig umgibt. Wieso hatte die heilige Kirche das Dorf zurückgelassen? Weshalb musste sie es aufgeben? So denkt die Marinette darüber nach, dass es keine Grausamkeit ist, die diesen Ort ziert, kein Horror, kein Böses, sondern nur Trauer und die Sehnsucht nach dem alten Leben, welches den Wahnsinn zurückhält. Ihr wird klar, wo sie zunächst hingehen muss, zu derjenigen Kirche, die sich zum Schutz des Dorfes verschrieben hat. Nicht der betäubende Gesang ist es, der sie wieder ins Jetzt zurückzieht, es sind schmerzerfüllte Laute nur ein angestrengtes Stöhnen. Rasch schaut sie sich um und bemerkt, wie jede der Dutzend fettleibigen Personen sich angespannt an den Schädel fasst und diesen beinahe zusammendrückt. Verzweifelt fuchtelt sie sich mit den Körpern umher, deren Muskeln zu schwach sind, um sich zu bewegen. Das Fuchteln wird zu einem Zappeln, binnen kurzer Zeit ragen die Bäuche nach oben, aus denen komplett schwarze Lanzen herausstechen. Blutspritzer landen auf dem Gesicht und die Haare der Marionette. Sie blickt wieder zu dem singenden Wesen, welches unbewegt innehält und mit den einzelnen Augen all jene vom Volk betrachtet, wie sie vom Wahnsinn verschlungen werden und nacheinander leblos zusammensackt. Zuletzt hört sie das verzweifelte Gebrüll des Schlechters am anderen Ende des Raumes, der sämtliche Klingen aus den Händen fallen lässt und seinen mächtigen Körper einfach auf die Knie sinken lässt. Genau wie die anderen Opfer spürt er die Stiche von innen, Steht dem Tode nahe. doch meint die Marinette folgendes, aus seinem Schmerzlauten herauszuhören zu können, so ihr klar wird, welche Geister in der Wahrnehmung der Bewohner eigentlich gefangen sind. Ach, Vater, wo bist du gewesen? Wieso hast du mich allein gelassen? Schweigsam dreht sich das entstellte Geschöpf um und verlässt den Raum, ohne sich weiter um die Überlegung zu kümmern. Die fassungslos auf der Stelle verweilt. Von Toten umgeben, nimmt sie um Kontrolle, versucht, sich wiederzufinden. Sie kann nicht aufhören, an die Flucht zu denken, doch so treibt sie nichts dazu an, obgleich sie weiß, was sie zustoßen mag, wenn sie weiter an dem Dorf erweilt. Die Marionette verlässt das Rathaus und folgt dem Weg zum Horizont, wo sie bereits das gigantische Silberne Kreuz erkennt. Arbeitsaufzeichnungen des Schlechtes, verfasst von Zucht von Fleischwaren sowie ein Einblick in die Philosophie der Menschen. Menschen gehören mitunter zu den größten Delikatessen unter den verschiedenen Essenssorten. Bedauerlicherweise ist die Zucht wesentlich komplexer als bei Rind oder Schwein, um nicht zu sagen, dass diese viel zeitaufwendiger ist. Etwa 12 bis 13 Jahre dauert es, bis die Organismen paarungsfähig sind. Im Schnitt dauert es zudem neun Monate, bis ein Säugling zur Welt kommt. Als wirksame Methode hat sich das Aufbewahren einiger Paare erwiesen, Zwei Dutzend Frauen sowie zwei Männer bleiben unter Verschluss am Leben, sodass die einzige Begierde und Erfüllung daran besteht, sich fortzupflanzen. In der isolierten Existenz sind sich Menschen ihres Leidens nicht im Klaren. Wird ihnen nicht erklärt, dass es eine Utopia gäbe, geben sie sich mit der nicht vorhandenen Menschenwürde zufrieden. Eindrucksvoll, wenn man sich diese Überlegungen mal zu Herzen nimmt. Die Nahrung des Volkes führt in ihren Augen glücklicheres Leben als das Volk selbst, welches man glauben lässt, sie kämen nach dem Ableben in das Paradies. Armut wird erst dann als Armut wahrgenommen, sobald man von der Seite des Reichtums erfährt. Zubereitung von Fleischwaren Anders hingegen, weitaus unkomplizierter, verläuft die Zubereitung. In vergleichsweise kurzer Zeit lassen sich Menschen mästen, sodass sie im günstigsten Fall bereits vor der Fruchtbarkeit ein Gewicht von 100 bis 200 Kilogramm annehmen und bereit für die Schlachtung sind. Die Menge an Fleisch mag für diesen Zeitraum nicht viel betragen. Daher bietet es sich an, Teile des Dörrfleisches, welches in Massen vor dem Schlachthaus deponiert ist, ebenfalls mit zuzubereiten. Wird es gehackt, so fällt es dem Volk nicht mehr auf. Ich gebe zu, mich zu fragen, ob man die Adligen selbst zubereiten könnte. Ich rechne mit mindestens einer halben Tonne pro Person. Es wäre ein umwerfendes Festmahl, jedoch auch umständlich, da vorerst die Drähte und Nähte aus den fettleibigen Haut entfernt werden müssten. Um Infektionen und Krankheiten zu vermeiden, werden die Tiere, die bereit zur Schlachtung sind, Lebendig unter der Flamme geröstet, anstatt durch einen Hieb mit dem Beil vorangebracht zu werden. Das Mittel zur Desinfizierung reicht nicht aus. Parasitenbefall: Einige Krankheitserreger sind durch die Fütterung in den Darmtrakt einiger Masttiere gelangt. Ihre Größe glich der von normalen Kakerlaken, doch mutete ihr Aussehen an, dass sie etwas anderes seien. Jedwede Möglichkeiten werden offen gelassen. Für eine Behandlung der Tiere sind allerdings weder Zeit- noch Heilmittel vorhanden. Ob sie sich als essbar oder schädlich erweisen, wird sich bei der Verkostung der nächsten Mahlzeit herausstellen.